Willkommen zu. Ähm, wait, wait, wait, wait. Ja, LOL, wie nennen wir unser Video? Ähm. Hallo und herz. Sollen wir ich glaube, das Hallo das Willkommen zu blöden Gelabere auf uh, blöden Minecraft auf blöden Welt auf bla, auf, auf geilem bla, Server. Äh, auf geilem Server. Ja, genau so werden wir unser Video nennen. Nee, ich nenne einfach Let's Quatsch. Jo, und zwar mit mir, Mr. K. 96 und Koda aus Da rennt er. Da rennt er. Und ich habe keinen gecrashten Skin mehr. Okay. Ich <lacht> keine Ich weiß. Ich Was was, was was für ein neues Projekt? Ja, nee, das wird es gar nicht geben. Weil die einzigen Aufnahmen, die ich gemacht habe, total verleckt sind. Und, äh, das jetzt ist. Green Mod Green. Ah, ich weiß was. Ja, ja. Ja. Ah, Ach, unser super geiler Burgenbauer ist hier online. Also, das ist dieser Alessandro's VIP, hat auch gespendet und der baut diese epischen auch. Burgen. Hm? Nee, das sieht geil aus. Ja, aber wieso ist der Name Wo? Weil er es unbedingt so wollte und dann war da er der erste VIP ist. Also ich würde bei dem VIP schon dieses komische. Nee, der Name sieht dann voll scheiße aus. Auf jeden Fall der baut einfach epische Burger an. Ich sag aufnehmen. Nein, tu es nicht. Aber weißt du wie ich dieses Video nenne? Wie? Ja, so wie ich letztens äh, Alessandro der Burg her, oder? Ja, ganz genau. Ah, ja, -Pack. Das muss -Pack sein, so. ich oh, warte, ich muss es erstmal kurz wechseln. Ich habe Versehen noch das. Wir benutzen eigentlich im Normalfall. Ich habe das jetzt kurz vergessen auszusehen, weil ich was bisschen was die Texturen angeguckt habe so von Misas. Aber wir benutzen. Oh, super. Nein, bitte nicht. Minecraft abschmiert. Okay, wieder da. Äh... Ja, ja, ich weiß, aber bei mir nicht, deswegen... Du, ja, ja, ich weiß. So, ähm, ja. Wie ich das jetzt schneide, das wird auch witzig. Auf jeden Fall, ja, unser eigenes Texture-Pack, das finden wir einfach nur epic. Haben wir selbst gemacht. Ja, okay, Gibt okay, es ja. noch nicht zum Download. Also an alle unsere Zuschauer, ihr seid die ersten. Was? Ja, also der Coda hat sehr viel gemacht. Da muss ich ehrlich zugeben, die letzte... Ja. In der Zeit muss ich zugeben, habe ich echt wenig gemacht. Aber ich habe halt so Sachen wie Erde, die ganzen Kabel. Ich habe sehr, sehr viele Blöcke gemacht. Also ich habe mich hauptsächlich an die Blöcke gesetzt und oder sich dafür mehr an die Mobs und alles. Ja, ja den, den wollte ich eigentlich machen, aber den hast du ja Hier ja, die Kisten, die habe ich gemacht, zum Beispiel, oder das nächste nee, Ich habe wirklich auch viel an die Icons gesetzt, weil bei Coda ist es ein bisschen gefailt. Ja, ähm, und ja, dann habe ich halt. Ich muss jetzt hier und ich kann da nicht ja, ich muss auch labern. Ich, ja, auf jeden Fall Obsidian, äh, hab ich gefunden. Den hier, das sieht doch nicht ordentlich aus. cool ja. die Kiestextur müssen wir noch verändern ah ne, die habe ich ja glaube ich schon wieder auf das auf den Ursprung ja den den habe ich den Kies habe ich zum Beispiel wieder zurückgemacht weil fast so viel zu PN müssen wir schließlich auch opener opener Lol, alter, ah ja, an die Connected Textures habe ich mich gesetzt und auch fast den Verstand verloren. Es ist noch nicht ganz so... Also bei mir funktionieren die, kannst du gerne im Video sehen. Du machst irgendwas falsch. Ich will doch nur ein paar Schäfchen. Na, na. Ja, ich hab einiges in der Config, aber ich kann halt leider auch nicht immer alle Permissions machen. Hm? Ja, Holz hat er auch gemacht, ja. Kuchen. Was? Ja, die Türen, die fand ich so geil mit dem 3D-Effekt. Ja, das habe ich auch gemacht wusste ich ja, das Glas der Sch der Schwamm die Wolle ähm, Bücherregal ne das warst du aber ich kann es nicht so ja aber die Bücherregal bei mir ist es bei dem Connected Texaser also schief gelaufen Die sind jetzt übelst verpixelt das muss dann mal in meinem Video sehen, das ist so. Dermaßen scheiße gelaufen. Ach ja, Glowstone, ähm, habe ich gemacht. Den Klinik, den ich mir für den, ähm, Für den wollten wir doch so lassen. Die Treppen hat zwar er gemacht, aber musste ich wieder verbessern. <lacht> weil er da auch gefällt hat. Hey, hast du die... Die, äh, Ding, die, die, die, die... Leitern. Da hat es, die auch ein bisschen gefehlt. Ja, und ich habe die, die, die ganzen. Die Fackel. F F F F F ja, fast alles, was ich der mit Flammen ah, äh, äh Ja, jetzt können wir uns mal ein bisschen auf den Zauber so, wie lange? Okay, schon 7 Minuten 50. Ich will maximal 20 Minuten aufnehmen, wegen den scheiß langen Renderzeiten. Darauf habe ich echt keinen Bock. Ah, ja, also, ähm, das das oh, ja, seine scheiß Minentürme. Oh nein, bitte. Oh, du hast dich gewendet, du Arsch. Ja, ich hab halt den ja, die hat er hier mit diesem scheiß Maschinenrills da gemacht. Und ich auch, also ich habe ihm geholfen. Ja, alles mit maschine Und... Ja, noch nicht. Ihr könnt später zum mieten. Oh. Ach ja. Du hast gesagt für Geburtstagspartner. Übrigens, hier deine Maschinen sind aus irgendeinem Grund an. Wieso? macht das hier aus sind. Nein, ich, ich bin nicht Redstonechniker. Wo bist denn du? Auf dem Server gibt's noch viele Ränge, Slash, oh Mä. Ich geh mal Home, da habe ich diese Delikaten Delikateninsel hier erstellt. Ah, Slash. Ja, ja. Ah. Ja, der Delikatteninsel erstellt. Ich ich würde gedacht, so so wie ich jetzt steht, das würde ich gerne als absolut awesome wenn ich das als ähm äh könnte Das wäre richtig nice. Lol wo ist mein Baum hin? Dein Baum, den habe ich doch vernichtet. Du bist so ein Arschloch. Ich habe einen Riesenbaum gemacht. Der ist Scheiße Baum. Leck mich. Auf jeden Fall. Ja. Airwing. Oh. Nein, nein, jetzt bin ich wieder hier. Nein, ich bin wieder hier. You need more feather feather, also ich kann es nicht, ich weiß nicht wie man es ausschaut. Oh man hör auf zu fliegen, Junge, wenn ich mich zu dir port. Wird alles in den Kommentaren, äh, wird alles in der Beschreibung stehen. da dass er eine neue LP bekommen wird. Jo, darüber werde ich jetzt mal was erzählen. Ja, ähm, ja, auf jeden Fall. Also das ist so Nitrate wird uns langsam zu teuer, also zumindest im preis Leistungsverhältnis, weil die Leistung von Nitrate sind einfach, ich sag mal, Scheiße. Wir wechseln nämlich zu einem anderen Hoster. Die Spenden sind schon fast zusammen, wenn jetzt noch Alex 30 online kommt und Alex. Ja, ist doch scheiße auf Alex 30. Ah, Chaos, du hast doch noch so eine Mod, dass du zum Beispiel Zombie-Riesen machen kannst. Ja, so genau. So schreibt man diesen Alex 30. Ah, das war ich aus Versehen. Ich war ewig weit weg und mach slash gelohnt, und trotzdem. ich und trotzdem. Du meinst wohl Pause machen, bitte nicht stoppen. Taste, der nicht mehr. Ja, scheiße. scheiße okay, ähm, der liebe Kroda hat eine Fail Aufnahme. Ich würde dann mal sagen, damit stoppen wir hier. Achso ja, warte, ich erzähle noch schnell über den Server fertig. Ähm, Ja, okay, auf jeden Fall. Ja, ja, halt mal die Fresse! Ich kann vor ich wusste nicht ganz. Habe ich schon gesagt. ja. Okay, ähm. Um. Also die Aufnahme ist jetzt sehr vorteilhaft. Na klar, und ich zerstampf hier Kodas Feld. Obwohl das nicht geht, also zerschlag es einfach. Jo, ja, halt auf, auf. auf jeden Fall. So, jetzt. Yes. Äh, wir wechseln Hoster. Alex. 30 das muss noch spenden, dann haben wir genügend Geld zusammen. Wenn er. Vielleicht haben wir Glück und der kommt heute noch online. Ich hoffe, dass er heute noch online kommt. Oh man, ich dachte, das wäre jetzt. Weil er eine 3 war. Auf jeden Fall. Dann kann. Was? Achso, nein, die zeige ich nicht, die kannst du mal zeigen. Ich hab da oben diesen Ding weggemacht. Mit dem Eisen. Scheiß. Irgendwer hat den Eisen. Coda. Was? Wo hab ich da. Nein, ich hab da gar keinen Eisenscheiß scheiß weggegrieft. Oh Mann, da haben eisen Okay, die Brücke ist ein bisschen lang. Wie ist übertrieben? Jo. Also, so, jetzt kann ich eine Ruhe über den Server erzählen. Also ja, ähm, dann haben wir eben das Geld zusammen. Wir wechseln vielleicht heute dann sogar noch den Hoster. Die Map wird alles gleich, äh... Hier wird alles... Oh. Ähm, es wird alles genau gleich bleiben, nur die IP wird sich ändern es Zwar noch auf den lieben Koda, lalala, schalala, lalala, schalala, ein Jahr la nun gar nie ein Jahr Schimmer nun gar nie. kann ich okay. Ich habe gerade über den Server fertig. Erzählt kann man etwa, wenn man ein Server hat, dann sowas machen wie riesen Zombies Alter, ja. Ja, Alessandro, da der ist der fragt er ja ganz oft so Sachen, also bei ihm ja, braucht man ein bisschen, bisschen mehr Geduld. Also, hallo lieber Alessandro, soll, du soll ich hab dir erst schon mal gesagt, dass du nicht so viele Mobs spawnen sollst, also kannst dir ziemlich scheißegal sein, ob du einen Riesen-Zombies spawnen kannst oder nicht. Vielen Dank und bis bald. lol, ich gebe dir für die Schafe, nee. Bockpfeifer. Ja. Bockpfeifer. Oh yeah, mein... Oh, wieso habe ich einen Wecker um 11.22 Uhr? Nein, ich, ich töte hier gerade einen Gockel. Stirb du, Gockel. stirb du, Gockel. Stiftzugucker, ich habe ihn umgebracht. So, jetzt gibt's, ja, leck ja, jetzt gibt's lecker. Heute, ja jetzt heute gibt's lecker Hühnchen. Wer zu mir kommen will, kommt nach Bayern. Er sieht nicht, mir fällt gerade keine Stadt ein. <lacht> Okay. Passt. Also ich würde mal sagen, hier beende ich diese Aufnahme. Hiermit vorab. Ich Ich muss nur noch so ein Ding, äh, so ein Spruch ausdenken. Sagt hallo zu YouTube. Ganz Say Hello. Oh yeah. Hallo YouTube Player, not fout, jetzt hör auf dich down zu vanischen. Warte. Hallo YouTube. So wenn wir jetzt uh, nicht kommen. Ja, so. Wo bist du? Nur... So wir die Aufnahme hier mit bei den NPCs beenden. LOL. Ich mach TP. Wo bist denn du? Hier sind noch keine NPCs. Ich Land hier mitten in der Pampa. Da bist du durch über mir. Äh, ja, du bist. Nee, mich, Nein, ich lauf grad eben zu den NPCs rein. Ja, nee, teleportiert mich nicht, Bruder. Ich bin in so einer Schlucht. Alter, das war jetzt unnötig. Was? Oh mein Gott. Hm, oh mein Gott. Nein. Die armen Dorfbewohner, sie werden Angst haben ohne Ende. Die schmeißen sich alle auf die... So, Slash-TP-Cola. Oh, yeah. Ich hasse diese Eisentüren. Ach, guck mal, wie nett. Oh, das macht nur kaputt. Ja, eben. Oh, yeah, du hast mich auf eine gute Idee gebracht. mal Eisengolem spawnen. Alter, du die Tür da Nein. Versicht Alter, wieso sollte ich das machen? Lol, wieso hast du die Zombies gekillt? Hahaha, <lacht> <lacht> sterb. Sterb die nutzlosen Viecher, sterb. Du glaubst gar nicht, was hier drin für eine Party abgeht. Abge die freuen sich alle und springen. Vor vor Lol, jetzt handel ich während... Win, HS3 <zifs> <Bars> Boah, okay, dann lasse ich halt die Party. tak, tak, sind hier so viele. tak, tak, tak, <lacht> <Nein>. <lacht> Und jetzt, warte jetzt! Stirb! Oh. Alter! Wieso wollen die alle da rein? Sollen wir alle da rein teleportieren? <lacht> <lacht> Wirklich? Ja. LOL. Tatsächlich, der packt sich da rein. Aber wieso sind die alle... bleiben die alle an dem Eck? Soll ich mal... Soll ich mal... Soll ich mal... TPA... Slash TPA machen? Okay. <lacht> Bomberangriff. Der wurde geslacht! Oh, das ist nicht gut. Ja, und was macht Alessandro? Der läuft mitten Ja, okay. Ich mache hier nur Bomberangriff hier. Idiot. Okay, ich mache, ich glaube, das war doch ein Fehler. Sachen. Alter, wie der schon so macht. Sachen! Mimi, Mimi, mi. Invasion der Eire äh, Eisengolems. Okay, also jetzt sollten wir wirklich hier mal aufhören, weil... Bei mir sind schon über 20 Minuten. Ja. Also ich... Hier im Gefängnis verabschieden sich Koda und ich. Ja, okay. Nö tut ja wirklich nicht. Nee, ich also wie viel Eisen hier rumliegt. Mal als, äh, Event machen. Die Rüstung nicht. Ich, ich habe keine Rüstung. So. Okay, warte. Okay, 3, 2, 1, los. Oh, the fuck. Alter, alter, alter. Einfach nur, einfach nur durchschlagen, einfach nur durchschlagen, durchlaufen. Nein! Okay, also, damit verabschieden wir uns. Ciao. So, jetzt noch Ding, äh, hier, so, oh,